you mm -hmm. Ja, mein Name ist Hajo Schumacher, ich bin Journalist. Äh, früher habe ich ganz viel geschrieben, inzwischen mache ich auch Online, Radio, Fernsehen. Ja, der Tweet entstand am Tag nach der jauch als sich hier äh, Mails stapelten, die mich dann doch etwas erschreckt haben. Was haben wir denn hier Schönes? Wir Bürger in jedem Ort, klein oder groß, werden überrollt von Flüchtlingen, die sich aufführen wie Schweine. Es reicht jetzt. Sie reden einen dermaßen groben Schwachsinn, Komma Fehler. dass es mir schlecht wird. Sie sind naiv und dumm immerhin dann sorry, ja, dann entschuldigt er sich auch gleich wieder. Es ist nicht menschlich, die Meldung zu beschönigen und die Sorge der Bürger zu missachten oder sogar als Nazi-Denke zu verurteilen. Ich versuche mich nicht mehr so empören zu lassen. Früher habe ich mir das wirklich zu Herzen genommen. Bei manchen hat man das Gefühl, sie schreiben einfach nur, weil sie verletzen wollen. Ich kenne das aus meinen frühen Tagen im Internet, diese Möglichkeit, sich sehr spontan zu etwas so in der ersten angeflogenen Emotionen zu äußern, ist sehr verlockend. Früher musste ich einen Briefbogen nehmen, ich musste mich hinsetzen, ich musste mir drei Gedanken machen, ich musste das Ding eintüten, ich musste eine Briefmarke draufkleben und es zum Briefkasten bringen. Das sind ungefähr fünf bis zehn Filterstufen, auf denen ich dann am nächsten Tag oder den nächsten Tagen meinen abschwellenden Ärger immer wieder überprüfen muss, ist der noch groß genug, um da jetzt tatsächlich eine eine teure Briefmarke drauf zu kleben. Das Interessante an den Kommentaren finde ich, es ist ein sehr breites psychologisches Porträt eines Teils der Gesellschaft. Also ich glaube sehr an die Theorie der, der Spiegelung, der Projektion. Das heißt, das, was ich dem Flüchtling vorwerfe, also du ruhst dich in der sozialen Hängematte aus, du hast keine Bildung, du bist irgendwie den ganzen Tag nur scharf auf irgendwelche Mädels oder so, ähm, Letztendlich beschreiben sich viele Leute und ihren armseligen Alltag selbst. Mir fehlt im Moment ein bisschen die Fantasie, wie man diese Bösartigkeit, die sich da, wie gesagt, auch viel gegen die Leute selber richtet. Wie kriegen wir das umgedreht? Wie kriegen wir das repariert? Wie kriegen wir diese Tausend traumatisierten Seelen wieder einigermaßen zu einem glücklicheren Leben?